Hallo meine Freunde, willkommen auf meinem ersten YouTube-Kanal. Ja, das ist das erste Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich hoffe, ihr werdet mich abonnieren und... Was ich für YouTube-Videos machen werde auf diesem Kanal, sind ähm, kinderfreundliche Videos. Also zum Beispiel Minecraft-Let's Plays oder so. Nein, Spaß, ihr denkt... Ihr denkt ihr gerade wirklich, dass ich so ein YouTuber bin? Also... Ähm ich bin eigentlich ein ganz anderer YouTuber und hier wird nur Scheiße kommen. Ah!